Mein Name ist Kier Gieder. ich bin zuständig fürs Tanzen bei Special Olympics und bei diesen World Games haben wir den Dance Contest veranstaltet. Meine Aufgabe als technisch Delegierter ist es eben, hier für den Ablauf zu sorgen, dass die Paare die Couples und auch die Crews, sowie dann die Solos dementsprechend ihre Show präsentieren können, dass es mit den Werten alles hinhaut und der Grund, warum ich mich für das einsetze, ist natürlich, weil ich aus der Tanzbranche komme und weil ich persönlich auch daran glaube, dass das Tanzen nicht nur als Sport was für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung was bringen kann, sondern insgesamt für unsere Inklusion und für die soziale Gesellschaft.